Mir ist aufgefallen, ich mache eigentlich verdammt früh Videos in meinem Sprinter. Aber das Problem ist, dass ich da auch so viel bin. bin jetzt im Moment gerade auf dem Weg zum Pannonia Ring. Immer Pannonia Ring? Warum eigentlich immer Pannonia Ring? Klassiker! Freitag, spät Nachmittag. Grenze Ungarn. Alter, da geht es immer zu. Und was, das ist immer das ist, Ich muss immer aufs Klo, wenn ich hier an der Grenze bin. Mhm. Mhm. Also so für 5 Euro muss ich ja gut schmecken, oder? Hammer. Das, halt. mhm. mhm. das ist richtig gut. Das ist richtig gut. So, Boxenschlüssel haben wir schon. Box 18. Jetzt ganz, ganz kurzer. Äh. Oh, äh. Jetzt auf dem. Oh, es ist zu so langsam. Jetzt auf dem schnellsten Weg. Ausräumen. Also Auto ausräumen, Box einräumen. Äh, Teilnet! So, Box eingeräumt, jetzt muss ich natürlich aber jetzt muss ich kurz ein neues Video veröffentlichen. Also das ist schon abgelaudet Schon abgelaudet, aber noch nicht veröffentlicht. Deswegen, Nicole, hat mir ein Foto geschickt. Nicole, danke fürs Foto. Ähm, kurzen Tipp von mir: Schaut schon ganz gut aus, aber essentiell Knie rausnehmen. Übe das ganz bewusst. Ähm, das ist wichtig. Kommt mal wieder dazu, aber ganz bewusst Knie rausnehmen und versucht ähm, den Bodenkontakt das ist sehr wichtig, wirklich essentiell. Ähm, kannst du dich nur verbessern, wenn du das machst. Also versuch wirklich, das Knie vom Motorrad wegzustrecken und so richtig den Boden zu suchen. Dann kannst du damit auch viel mehr Druck drauf bringen. Danke Nicole, du kommst auf jeden Fall aufs Laserboard. Ah, absolute Rennstreckenromantik hier am Ring in der... im Abenddämmern oder im... Schön. So, die Box ist von mir jetzt einbezogen. Meine... Schüler sind auch schon da, die tun jetzt auch in die Box, ein, also unsere Box, mit einbeziehen. Das ist für mich ein Moment da auch ein bisschen mal abzuseilen, noch mal die Ruhe zu genießen, bevor ich dann zwei Tage am Stück Motorrad fahren muss oder darf. <lacht> Oder? Äh, äh, so in diesem Sinne. Gut ist nichts. Hm. Heißer Kaffee vom Panuniering ist aber nicht schlecht. ganze 5 Stunden Schlaf reicht doch, oder? Ja, 5 Stunden? Definitiv. Ja. Ja. Ja. Zu wenig. Zu wenig, aber... Also, du kannst das, also einmal machen, das so einmal machen, weil du so einmal weniger Schlaf hast. Ähm, und dann brauchst du eigentlich immer wieder mehr. Ja. Das Wichtigste ist eigentlich in der Früh, dass man sich so sportlich betätigt. In der Früh gleich? In der Früh gleich. Hältst du es? Was hast du gemacht? Apfel isst. Cherry relaxed. Orangensaft. Natürlich Honig aus der Heimat und Yoga am Dach im Sonnenaufgang Ach, ist perfekt. Was hast du umgemacht? Hast du Hot keinen Na, gehabt? <lacht> Nein, Leute, das ist genau das Geheimrezept. Und dann klappt dann Also ja, Und dann kommt die Rundenzeit aus. Und dann. Äh, mit Perfekten Instruktor wie der Matthias, dann ja, ja. geht das weg. Dann geht das weg wie Strichenbrot, das heißt, verstehst ja. du? Genau. Ja, es ist unser, unser, unser yoga -Man. man muss dazu sagen, gell? er hat natürlich er hat die, die Berechtigung, dass er der Yoga macht. Das war einer der wenigen auf der Rennstrecke. Aber das liegt drauf, weil er beim zweiten Rennstrecke überhaupt fahren im Brünner 215 gefahren ist. Von dem her hat er jetzt die Yoga-Berechtigung auf der Rennstrecke. Weil sonst hat es eigentlich keiner, gell? das muss man schon sagen. Heute haben wir zwei Anfänger dabei. Einmal den Matthias, der heißt komisch weiß genauso wie ich. Hat der Ducati und der Rudi mit seiner Kawasaki. Straßenmotor machen, natürlich. Ja? Und der GS ist auch dabei. Und der GS wird echt lustig, bin ich gespannt, wie sich das ausgeht. Ja. Guten Morgen, Rudi. Ja, ja? Du bist so schnell weg gewesen, hast dich du ausgeschlafen. Du bist fertig gewesen. Du, ich wollte nur noch duschen, duschen, duschen, duschen. Ich habe nicht einmal mehr umgegessen. Ehrlich? Ich habe halt meine, meine alten, vergammelten Semen aufgegessen, die ich voll zu viel mitgenommen habe. Ja, übrigens, äh, Elkine Stars Dauertest nicht bestanden. Die äh, Anschau habe ich jetzt ungefähr ca. ein Jahr ohne Sturz, und heute ist mir aufgefallen, dass da mittlerweile mein Finger rausschaut. Also das ist nicht die Naht, sondern da ist das Leder einfach aufgegangen. Also Alpine Stars, das ist echt, Gott sei Dank werde ich zu euch nie in Bezug kommen. aber die gehen jetzt in den Mülleimer. <lacht> ist du bereit fürs Rennen? Immer. <lacht> Ja, das ist der einzige, der im Regenrennen rennen fährt. Das heißt, er wird wahrscheinlich erster. <lacht> <lacht> Wenn du jetzt weitermehr, dann ist wohl Sport. <lacht> Alter, du bist der weit, oder? Ja, aber du stehen damit, Eli. vor du kommt Nein, nur mit gerade So. Alter. Oh, ey, Respekt. <lacht> das war nicht schlecht. Das war nicht nur Ja, das war nicht schlecht. Weil die ist nur mir gerutscht. Hast du das gesehen mit dem Ding? Nein, das habe ich nicht gesehen gehabt, da bin ich gerade umgestanden. Da habe ich schon das schon gesehen. Ja. <lacht> Die ist nur mehr gerutscht am Schluss. Wahnsinn, ah. Ah. So, jetzt habt ihr mal ein bisschen an so einem Rennstrecken-Tag bei mir erlebt. Upsi. Wie das bei mir so abläuft. Ich hoffe, das hat euch mal gefallen, weil viele haben mir geschrieben, das könnt ihr mal machen. Äh, wenn du mich noch nicht kennst, darfst du den äh, den, wenn, du, wenn du mich noch nicht kennst, darfst du den Kanal natürlich gerne abonnieren. Gib einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hast. Ich freue mich bis zum nächsten Mal und ciao.